Gib dir Right Eight uh, uh. Yeah, Baby, komm mal raus jetzt. Und baby, komm mal her jetzt. Yeah. Schaut euch, schaut euch, das Baby an, Baby an. Hi und willkommen bei Dir dem UDX format Halt 204 einfach geil ist. Genauso wie 420, you know. Und noch kurz zum Spot. Wo sind wir hier überhaupt? Da hinten, der schöne Württemberg und die Grabkapelle. Unten fließt der Neckar. Und zu eurer Rechten habt ihr... -Linge. Mit den Winglights bzw. mit den Blinkern bin ich super happy, die sind echt schön. In der Nacht geben die ein ganz tolles Bild ab. Der Blinker-Push ist auch ein extra tolles Gimmick, finde ich. Auch wenn ich meine Hand immer zusätzlich mit rausgebe. Safety first. Meine Gangschaltung habe ich wieder einigermaßen in den Griff bekommen. Es funktionieren wieder alle Gänge bzw. es gehen wieder. Alle Gänge rein, perfekt eingestellt. Ist sie aber noch nicht, da muss ich wohl noch mal ran. Wenn ich mich dann bestens auskenne und weiß, wie die Gangschaltung hier beim UX perfekt eingestellt wird, gibt es darüber natürlich auch noch mal ein UX-Video. Der Sattel hält auch wieder durch die Schraube, die ich extra rein gemacht habe. Passt soweit, jawohl. Erstaunlich und echt super, finde ich. Das die schönen weißen Felgenrandaufkleber wirklich den Dreck super abweisen. Da bleibt so gut wie kein Dreck dran. Und Sie sehen immer schön weiß aus. Zum Putzen bin ich noch nicht gekommen. Soweit seid ihr also jetzt auf dem neuesten stand Das nächste Video wird vermutlich ein Cleaning Wash, UD, UD, Wash UD, UdX Waschvideo. Wasch, Waschvideo. Und zwar habe ich jetzt gerade erst angefangen mit diesen Videos. Macht mir super viel Spaß. Ich habe Spaß daran, an den Videos zu schneiden und da ein bisschen meine technischen Fertigkeiten zu erweitern. Nur soll das Ganze für euch auch einen Spaß machen. Deshalb die Frage, was würdet ihr gerne in den Videos sehen? Sind es mehr Fahrten, sind es mehr technische Details zu dem Bike, zu Urban Drive Style im Allgemeinen bzw. zu 204 Bikes im Allgemeinen? Wollt ihr gerne Ausflüge sehen mit dem Bike zu tollen Spots hier rund um die Region Stuttgart, Schwarzwald, whatever, was in der Nähe ist? Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare. Vielleicht fallen euch auch noch tolle andere Ideen ein, gerne mitteilen, was ihr gerne hier bei gibt Dir. Sehen wollt. Danke euch, ich bin raus, bis bald. Ciao.